In einer Stadt wie Graz, in der immer mehr Menschen wohnen, gibt es auch immer mehr Abwasser. Deshalb wird die Kläranlage Gössendorf erweitert. Wir haben uns jetzt schon unter die Erde begeben und das Grazer Kanalsystem bis hin zur Kläranlage durchleuchtet. Nichts für Menschen mit Platzangst. Arbeitsalltag des Grazer Kanalreinigungstrupps. Nur ca. 60 cm im Durchmesser und bis zu 13 m tief sind die Einstiege ins weitverzweigte Grazer Kanalnetz. Dieser Abschnitt im Bezirk Puntigam zählt zu den komfortableren. Aufrecht stehen ist in der Unterwelt der Stadt nicht überall möglich. Ab 80 cm wird bei uns gearbeitet bzw. geschlafen nennt man das. Platzangst zum Beispiel darf man gar nicht haben. Also von dem her gesagt, man, man darf auch nicht der Größte sein im Kanal. Also körperlich sollte man halt ein bisschen zarter sein. Psychisch jedoch stark. 15 Mann sind für die Reinigung und Instandhaltung des 860 Kilometer langen Kanalnetzes zuständig. Laufend wird Bezirk für Bezirk gewartet. Bis in die 1970er Jahre wurde die Kanalisation der Stadt aufgebaut. Heute entsorgt sie das Abwasser von 36.000 Hausanschlüssen und den Industriebetrieben. Früher wurde dem Abwasser auch oft grober Hausmüll mitgeschickt. Das hat sich verbessert. Heute machen eher unscheinbare Feststoffe Probleme. Hauptsächlich sind die, die Feuchttücher das große Problem, was wir die große am meist haben, weil die zersäßen sie nicht. Und müssen spätestens in der mechanischen Reinigungsstufe am Sammelpunkt des Grazer Abwassers in der Kläranlage Gössendorf kostenintensiv entfernt werden. Auch wenn der Anblick getrübt ist, im Abwasser spiegelt sich der Alltag einer Gesellschaft. Und das stellt die Kläranlagen vor immer neue Herausforderungen. Am Horizont zeichnen sich schon die nächsten Themen ab. Das ist ganz aktuell das Thema der Mikroplastikverunreinigungen, zum Beispiel aus Kosmetika, diese Mikrogranuli. Und selbst die Abwassermenge erzählt viel über eine Stadt. Es ist also 11 Uhr, die Stadt ist im Vollbetrieb. Jetzt kommen zu so einer Zeit zum Beispiel rund 1300 bis 1400 Liter pro Sekunde Abwasser zur Kläranlage. Und in Zukunft wird der Zulauf nicht nur zu dieser Uhrzeit noch stärker. Graz wächst und somit auch die Menge des zu reinigenden Abwassers.